Grünes Licht, der Videopodcast von Bündnis 90 Die Grünen, Timmendorfer Strand. Ortsbesichtigung des Fischereihofs Hemmelsdorf. Bei der Ortsbesichtigung des Fischereihofs in Hemmelsdorf, der vor der letzten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Energie und Umwelt stattfand, konnten sich die Teilnehmer über den aktuellen Stand informieren. Beim Betreten des Ensembles wurde schnell klar, dass der Fischereihof als großartige touristische Attraktion unseren Ort und Hemmelsdorf voranbringen wird. Es ist auf beeindruckende Weise gelungen, durch einen maßvollen Eingriff in die Natur den Hemmelsdorfer See erlebbar zu machen. Während der Ortsbesichtigung und dem Sachstandsbericht in der Ausschusssitzung wurde der Projektstand erläutert. Bei den Außenanlagen sind Steganlage und Spielplatz bereits fertiggestellt. Die Pflasterarbeiten benötigen nur noch die Randzuschnitte. Ebenso ist das Betreiberhaus fast fertig. Der Innenausbau und die Außenterrasse stehen beim Restaurantgebäude auf dem Wasser noch aus. Die alte Fischkarte wird erhalten bleiben und die Sanierungen beginnen, sobald die Baugenehmigung in dieser Woche vorliegt. Die Kostenanalyse durch Dres und Sommer hat ergeben, dass für die Baumaßnahmen derzeit mit Gesamtkosten von rund 3,9 Millionen Euro brutto zu rechnen ist. Außerdem muss der Betrieb bis 30. November 2015 aufgenommen werden. Andernfalls sind Fördermittel zurückzuzahlen. Der Tourismusausschuss hat die sofortige erneute Ausschreibung bereits in seiner letzten Sitzung beschlossen. Mit der Vergabeentscheidung durch den Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt werden auch die Arbeiten für einen zusätzlichen provisorischen Parkplatz in Hemmelsdorf nunmehr beginnen können. Wir hoffen auf einen zügigen Fortgang der Arbeiten und rechtzeitigen Abschluss des Projektes.